Ja, hi, ich bin der äh, Kilian und ich äh, werde euch heute ein bisschen was über Anwendungen für Sprachassistenten erzählen. Unter dem Motto so von der Ideenfindung bis zum Voice-User-Interface, was man denn da so beachten muss, was man da so machen kann, aber vor allem so ein paar allgemeine Fakten. Aktuell ist es so, dass die Personen, die äh, schon Sprachassistenten nutzen, in Deutschland fast zwei Drittel das Ganze täglich machen. Also im Verhältnis äh, zu anderen Ländern, zu den USA zum Beispiel, da ist es nur knapp die Hälfte. Also die nutzen das schon sehr regelmäßig. Und von den Nutzern in Deutschland, die das äh, tagtäglich machen äh, und auch allen anderen, nutzen ungefähr wieder drei Viertel dann äh, auch Voice-Apps von anderen Herstellern, von Leuten, die einfach gesagt haben, hey, ich programmiere da jetzt mal was und Bring da mal was äh, voran und biete den Leuten einen Nutzen. Und wie äh, erreicht man denn, dass das die Zahl auch so hoch ist, von denen die das regelmäßig nutzen und dann auch noch ja, Anwendungen, die nicht unbedingt das Wetter abfragen sind? Das ist, äh, kann man sich ganz einfach an den fünf Ws entlang hangeln: Was, wer, wem, wo und wie? Oder was möchte wer, wem, wo, wie vermitteln? Das werden wir jetzt einmal kurz so durchgehen. Also wie? Die, als erstes definiert man einmal so das Ziel und stellt sich dabei zwei Fragen. Was möchte ich äh, mit der Anwendung erreichen und was möchte ich vermitteln? Da überlegt man sich dann zum Beispiel, ich möchte jetzt äh, ein Produkt verkaufen und dann muss ich wahrscheinlich äh, zu dem Produkt noch vermitteln, dass mein Produkt besonders qualitativ hochwertig ist, oder ich äh, will Emotionen bei den Leuten äh, wecken und möchte dadurch eben auch Emotionen vermitteln. Dann, wem? Wer ist denn meine Zielgruppe? Sind das Kinder? Sind das junge Erwachsene? Sind das äh, schon ältere Erwachsene? Oder sind das ganze Senioren? Da muss man dann so ein bisschen äh, drauf achten, äh, weil das. Ja, abhängig der Zielgruppe, äh, man dann anders designen muss. Also Kinder lernen zum Beispiel am besten spielerisch. Für die ist es wichtig, dass es einfache Sätze sind, die leicht zu verstehen sind, dass man nicht zu schnell spricht, dass man eine klare, ruhige und deutliche Aussprache hat und dem Kind sollte halt immer klar sein, was es denn tun muss. Also es sollte nicht auf am Ende dann dastehen und dann, oh nein, ich soll was machen und ich weiß aber nicht was. Das wäre ganz schlecht, weil dann verliert das Kind schnell äh, den Spaß an der Sache. Junge Erwachsene sind eher intuitiver im Umgang mit den Sprachassistenten, da muss man eher weniger beachten. Bei älteren Erwachsenen muss man dann oft auch schon auf eine wirklich klare Aussprache achten, dass das einfach gut verständlich ist. Und Senioren sind ähnlich äh, wie die Kinder, äh, sollten wieder einfache Sätze sein, die sollten leicht zu verstehen sein. Man sollte ganz genau erklären, weil die doch meistens nicht so technikaffin sind, äh, was sie machen müssen, was sie sagen können und äh, eben auch wieder auf eine ruhige und äh, langsame, äh, deutliche Aussprache achten. Dann wo? Auf welches Zielgerät möchte ich das Ganze denn bringen? Bringe ich das Ganze auf ein Smartphone, dann habe ich äh, andere Möglichkeiten wie bei einem Smart Speaker oder einem Smart Display. Also bei einem Smartphone habe ich eine Text- und eine Sprachausgabe. Ich kann äh, einen Link äh, schicken, dass man irgendwo im Webbrowser noch verlinkt. Ich kann äh, Karten äh, zu irgendwelchen Orten anzeigen. Ich kann äh, beim Google Assistant zum Beispiel über ein Interactive Canvas äh, auf dem Android-Handy noch ganz andere Spiele, da bin ich komplett designtechnisch frei, da was gestalten und dann auf den Smart-Speakern zum Beispiel, da habe ich nur eine, nur eine Sprachausgabe. Das heißt, ich habe keine visuelle Unterstützung und muss dann das Ganze viel einfacher und viel deutlicher erklären. Und am Smart-Display, äh, da hat man eben auch wieder das Interactive-Canvas, auch kommen wieder Karten anzeigen, Bilder anzeigen und hat eben auch text als visuelle Unterstützung. Dann, wie äh, vermittle ich das Ganze? Also entwickle ich ein Spiel, sodass das Ganze spielerisch dann ist, äh, um ja, selbst wenn ich äh, irgendwas kochen will, gestalte ich das Kochen eher spielerisch oder ganz äh, klassisch Schritt für Schritt nach und nach. Mache ich das Ganze in einer Art Quiz, dass ich immer wieder dem Nutzer Fragen stelle und ihm vorher vielleicht was erzählt habe, und um ihn dann einfach zu schauen, hat er das auch wirklich verstanden oder ist meine Anwendung vielleicht tatsächlich einfach nur ein FAQ, äh, wo ich einfach nur Fragen und Antworten, er fragt mich was, ich antworte ihm stumpf und äh, erzähle ihm gar nicht mehr so viel drumherum. Wenn ich mir das alles angeschaut habe, muss ich mir noch Gedanken zum Persona machen, zu dem, wer Wer, wer vermittelt denn äh, das Ganze, äh, wer stellt das Ganze vielleicht äh, auch zur Verfügung, ähm, das Ganze muss man so an die Zielgruppe anpassen, muss schauen, welche Stimme passt äh, zu der Anwendung und passt zu mir, tut sich oder sieht sich. Und äh, spreche ich mit einer Einzelperson oder spreche ich mit einer Gruppe? Da muss ich natürlich ganz anders äh, dann die Sätze am Ende bauen und mit denen interagieren. Dann, was ist denn anschließend bei dem WUI-Design wichtig? Also am einfachsten äh, macht man sich das Ganze, indem man sich dann, wenn man weiß, was man macht, erstmal überlegt, äh, was habe ich denn hier, was ist denn das Ganze? Und das runterbricht in kleine Szenen, die so aus drei bis vier Interaktionen maximal bestehen und dann erstellt man diese kleinen Szenen einzeln und fügt die am Ende wieder zu einem großen Gesamtbild zusammen. Wichtig ist auch, dass man in dem Prozess möglichst viele mit einbindet, dass man äh, die Leute fragt, hey, wie fühlt sich das an, äh, hört sich das gut an, ist das natürlich, ist das total künstlich? Was würdest du denn vielleicht äh, auf die Frage antworten? Einfach um herauszubekommen, wie antworten die Leute, weil jeder spricht anders äh, und es ist einfach ziemlich schwierig, das immer selbst herauszufinden. Was man sonst noch machen muss oder worauf man achten muss, ist, dass man kurze und klare er Erklärungen äh, hat und einfach immer prägnante kurze Sätze hat möglichst wenig Auswahlmöglichkeiten bei Geräten ohne Display zum Beispiel Maximum zwei Auswahlmöglichkeiten dem Nutzer zu bieten bei einem Gerät, was auch ein Touchscreen hat, wo ich auch per Touch auswählen kann, kann man schon mal bis vier hochgehen. Das ist aber dann auch wirklich das absolute Limit äh, mehr. Es macht als Sprache einfach keinen Sinn, weil man sich das äh, nicht so lange merken kann, weil die Merkspanne einfach nicht hoch genug ist und äh, wenn man am Ende ganz wichtig immer ist am Ende äh, der Interaktion, wenn jetzt äh, der Sprachassistent dran ist, eine Frage zu stellen und die immer mit einem ja direkten mit einer direkten Aufforderung und mit einer direkten Ansprache vor allen Dingen das Ganze zu, äh, die letzte Frage zu stellen, dass zum Beispiel Achtung oder äh, Hey du jetzt äh, hier deine Frage äh, irgendwas in die Richtung, dass der Nutzer weiß, er muss jetzt aufpassen und äh, er fährt jetzt, was er als nächstes machen soll. Und dann, was noch ganz wichtig ist, ist, dass man einfach verschiedene äh, Variationen von den Sätzen verwendet, damit, wenn der Nutzer wiederkommt, das Ganze natürlich nicht langweilig wird. Genau, so viel dazu. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, danke fürs Zuschauen.